Herzlich willkommen zur Podcast-Serie Ist das wirklich Deutsch?, die ein Konversations- und Kompositionsdeutschkurs an der Wayne State University in Detroit im Winter 2015 konzipiert und erstellt hat. Mein Name ist Nicole Komen und ich bin Juniorprofessorin der Germanistik und führe mit dieser Folge in unser Thema ein. Am Anfang des Semesters habe ich die Studenten gefragt, was typisch Deutsch ist. Hier sind die Antworten von Danielle, Lynn und Mannon, die sie in den ersten Folgen unserer Serie wieder treffen werden. Fußball und Bier und Sauerkraut und, und auch von der typischen Kleidung von Deutschen, wie Lederhosen und Dirndl. Bier, Wurst und viel Fleisch. Lederhosen und aus Bayern und auch dass die Deutschen sind prüntlich und ein bisschen direkt. Bayerische Produkte und preußische Tugenden stehen mit diesen Stereotypen oft für ganz Deutschland. Nicht nur in den amerikanischen Medien, in Hollywood-Filmen, aber auch in der Werbung werden diese Bilder verbreitet und prägen damit die Meinung von Deutschland. Aber sind diese Dinge wirklich deutsch? Damit haben wir uns über das gesamte Semester beschäftigt. Danielle meint ja und sagt Ich denke, dass es wirklich deutsch ist, aber... Die Gründe dafür sind nicht die gleiche, was die Stereotypen denken, weil mit Lederhosen und Diendo, Deutsche tragen sie nicht jeden Tag. dagegen meint nein und begründet das mit regionalen Unterschieden. Nee, die Oktoberfeste stereotype stammen natürlich für Bayern, aber nicht wie Berlin oder Schwarzburg oder Hamburg. Beide Meinungen sind eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Natürlich sind viele der Produkte, die wir Stereotyp mit Deutschland verbinden, tatsächlich deutsch. Aber sie stehen eben nur für einen kleinen Teil Deutschlands oder für die Region Bayern und können kein Gesamtbild des Landes oder der deutschen Kultur vermitteln. Aber ist das schlimm? Hier nochmal die Meinung der drei Studentinnen. Zunächst Lynn, die meint, dass es neben den falschen und schlechten Stereotypen auch hilfreiche gäbe. Ich denke, meistens sind schlecht und falsch, aber ein paar Stereotypen sind gut und sie sind Stereotypen oder Ideen, die wir lernen können. Da passt es doch ganz gut, dass Lynn mit ihrem Podcast einen Stereotyp, der ihrer Meinung nach nützlich ist, bearbeitet, und zwar den der deutschen Umweltfreundlichkeit, von dem wir auch hier in den USA etwas lernen könnten. Menon und Danielle erklären die Problematik von Stereotypen, die ein simplifiziertes Bild schaffen. Hier Menon. Ja, weil sie sind Ideen, dass man hat, ein Land und sie passen nicht für alle. Und ganz ähnlich Danielle. Viele Personen von unterschiedlichen Ländern denken nur an einen Stereotyp und das kann ein bisschen schlecht sein, weil die ganze deutsche Kultur kommt nicht von einem Stereotyp. Es gibt viele unterschiedliche Sachen, das in den Kultur wichtig ist. Beide haben sich, passend zu ihrer Meinung, mit verschiedenen Regionen Deutschlands beschäftigt. Daniel wird unsere Serie mit einer Folge zum Oktoberfest und den bayerischen Stereotypen beginnen und zeigen, inwiefern Bayern zum Standard für Stereotype über Deutschland geworden ist. Menon wird dann in einer späteren Folge mit Berlin zeigen, dass diese Stereotype tatsächlich regional sind und nicht zu Berlin oder anderen Städten und Regionen passen. Was wir von diesen Meinungen der drei hier und über das gesamte Semester im Kurs gelernt haben, ist, dass wir tiefer blicken müssen, um tatsächlich bestimmen zu können, was Deutsch ist. Dabei bleiben wir oft beim sogenannten Eisberg der Kultur an der Oberfläche stehen. Auf Reisen oder bei kursorischer Lektüre tauchen wir nicht unter das Wasser. Produkte kreieren ein Bild von Deutschland, aber die Perspektiven und Praktiken der Menschen bleiben dabei oft unbeachtet. Denn auch wenn man nicht pauschal über ein Land sprechen kann und sich dabei oft Stereotype herausbilden, gibt es dennoch sogenannte Kulturstandards, die in einer Gesellschaft gelten. Säck untersucht in einer Podcast-Folge solch ein Element mit dem Bezug der Deutschen zur Ordnung. Auch wenn er nicht komplett die Ordnungsliebe bestätigen kann, zeigt sich jedoch, dass das Befolgen von Regeln ein deutscher Kulturstandard ist und meist erwartet wird. Andere Kulturen liefern andere Perspektiven und mit unserem Podcast bemühen wir uns, diese Perspektiven jenseits von Stereotypen zu erschließen. Mit der Frage, ist das wirklich deutsch, gehen wir dabei ganz bewusst nicht davon aus, dass wir abschließend beantworten können, welche Produkte und Praktiken deutsch sind. Stattdessen untersuchen wir bestimmte Phänomene und ordnen diese in einen Kontext ein. So entstehen Bilder von Stereotypen und deren Wahrheit. Denn oft haben alle diese Stereotypen eine wahre Basis, aber liefern eben nicht die ganze Wahrheit. Oder wie Lou in seinem Podcast über Stereotype, die Deutsche von sich selbst haben, erklärt, manche Stereotypen widersprechen sich und sind total wahr und total nicht wahr. Genau darum geht es uns mit dieser Serie. Das Körnchen Wahrheit zu finden und den Rest des typischen Bildes zu entkräften. Denn wie Zack in seinem Podcast sagt, dieses Körnchen ist nicht genug, um Deutschland darzustellen. So wird bei uns ein realistischeres und gleichzeitig auch interessanteres Bild von Deutschland entstehen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folgen gefallen und Sie einen Einblick in verschiedene Regionen, Produkte, Perspektiven und Praktiken gewinnen können, die alle wirklich deutsch und nicht unbedingt nur deutsch sind. Viel Spaß!